Ja. Ja. Ja. Ich ja, ich ja, ja. das ist ja auch wieder der andere Teich, ja? es wurde ja zum ersten Mal, diese Teich haben alle Anfang von den ersten Hindus gefunden und dann seitdem dann sind die dann hier niedergelassen. Ja? Ach, Fisch. Und dann äh, seht ihr auch, da sind ja viele Münzen drin, da ist auch schon Glücksbringer sowas. Ne? Er zeigt auch, wie man das macht, ja, wenn man, wenn es dann funktioniert, wenn das erfolgreich ist, da in den Teich da rein zu landen, also Hab die Münzen, ihr ihr Münze? da hat man ja Glück, ja. Ja. Ja. Hier. hier stehen und so werfen. Und dann einen Wunsch ersprechen. Ja, genau, ja. Münzen, aus aus Münzen oder, oder Schein? Besser nicht, ja? <lacht> also Dann fliegst du es weg, ja? Also. Dann sind auch schon viele Münzen aus allen Ländern da. Ja, ja. Und so, ja. ja? Machst du? Gut. Kann, kann, kann jemand halten? Wenn der Bernd das hinkriegt hier. Ja. Das auch. Das auch. Achtung. So. Und jetzt, und hier, hier so ja, hier hier auf Schein stehen, ja. Ja, genau. Wenn es genau im Teil dann landet, dann hast dann du Glück, Glück ja? Dann erst den Wunsch oder vorher den Wunsch? Wir ja, jetzt erstmal vor. Wunsch aussprechen und nicht so hart, nicht so kräft. Ja. Was? Ist ist schon rein, ja. So, wir haben Glück, ja. Jetzt gibt's Glück. Das heißt, wir werden schon schönes Wetter immer haben, ne? Hoffen wir. <lacht> Obwohl wir auf Lomburg schon vor Jahren ja. auch schon aufdringliche Leute am Strand. Ja. Junge Frauen wollen die was verkaufen und sitzen dann hin die ganze Zeit. Oh ja. Wollt wollten nicht weg, gell? Yeah? <lacht> Hey, dann sitzen bis du tauchst. Geht nicht. Mehr. Und lief immer hinterher? Ja, ich, ich habe Die ist am hingesetzt. <lacht> Neben dich. Und jetzt machen die immer noch das. Das, das gibt es schon länger. Oh, ja. und wir waren vor zehn Jahren auch schon so. Oh ja. Nicht alle, aber. Oh, Sie, ja. Die wollen bitte und so. Hm. Tücher. Schlimmer, damals, wenn wir von Gili dann ins Land kamen. Ja. Alle wollen durch die Gilis. Ja. Die wollen, wenn wir wenn die Touristen von Digile ins Land also auf die Insel kamen, dann kamen die Kinder und die wollen dann halt Wasser, so die Füße, waschen. Ja, ja. Dann Dafür wollen die halt Geld. Ja, wollen ja. Die verlangen die Geld. Ja. Ja, ja. Am aller Anfang damals. Oder die hatten irgendwie mal so eine Blüte, so Franchi Pani. Die ja. schenken das, aber dafür wollen die halt Geld. Chandang, ja. Ja. Material Hindu Chanang, ja. Ja. If you can see the material here, das die ja. Ja. Das ja. Für die, ja. die nicht für Hindus ja. Ja, here material, flower, that orthodox, we call ja da, wenn wenn man hier Bananenblätter Blätter hier findet ja, ja. also zum Beispiel Opfergaben aus Bananenblätter, das heißt, die sind ja von den Muslimen okay. ja, so, so hingegeben. That Muslim ja, Muslim unterschiedlich. Da gibt es Zeichen sowas. Das von yeah. so, den Orthodoxen Muslimen oder so. The, you can find material for lip and also a flower incense stick material on flower, flowers China. Ja. Yeah. So you can see here the white candle incense stick that Christian Orthodox religion. Oh ja, yeah, genau von den unterschiedlichen so can Religionen. candle material here incense stick that Buddhism. Buddhismus. I ja. so can see here tomato, mater essence de con tomato that comes to this, is compusure religion. Oh ja, yeah. <laughs> Das habe tomato. ich noch. Also habe ich so nicht gehört, ja. Yeah. I can see there here hollow coin essence that Catholic religion. Christian Catholic. Because they put on religion, they put on they put on belief, they put on they put culture, they put tradition, but one right sense god. Hm. Mm, All yeah. people make respect to other people, respect the religion, respect to the people. Ja, das heißt, geht alles in den Gott, ja? ja. Das sind die verschiedenen Steine aus der verschiedenen Religionen. Ja. Ja. So here you can see also the eagle, yeah. the eagle, Ja. Also das ist ja, er zeigt jetzt hier diese Gottheiten hier. Das ist ja der Gott Vishnu jetzt, ne? Ja. Mhm. Das ist, der, das ist, sein Reit hier ist der Vogel, ja, der Garuda Vogel. Ja? Garuda, ja. ja. Un Unsere Fluggesellschaft, ne? Indonesische ja. Fluggesellschaft. Ah, Auf der ah, reitet Garuda. Vishnu. Genau, ja. Ja. Darum heißt die Garuda. Ja, Garuda Vogel, ja. von, von Vishnu. Symbol ja, yeah, also und das heißt ein the das Prinzip, glaubt to den Göttern. Ja. Ja, das ist ja die Grundprinzipien in Indonesien heißt Pancasila, die fünf Grundprinzipien. Ja. Yeah. Die yeah. erste Prinzip, ja, yeah, ist ja yeah, Glauben an den Gott, yeah, yeah. an yeah. dem einen Gott. Yeah? Yeah. Das heißt, alle müssen an den Gott äh, glauben. heißt yeah. es dann bei uns Und yeah. second principle also Humanity, Humanity. Ja, yeah, also das die zweite Prinzip ist Humanität. Ja. Yeah? Humanität. Yeah, okay. Und ja. der dritte Prinzip ist Unity. Äh, der dritte ist Einigkeit. Und ja. Ja. Also ja, der vierte Prinzip yeah. ist Demokratie. Ja. Demokratie, also Demokratie ist der vierte. Und fünfte Prinzip ist Social justice. Uh, Der fünfte ist Gerechtigkeit. Wie heißt der Premierminister? Der Präsident, der Joko Widodo, jetzt. Yes, okay. nah? Es gibt ja ich keinen Premierminister. Es ist Sehen ein Sie Präsident. Ja. Und wer war davor? Davor, davor, Wer war das, das äh, Bambang Yudhoyono. Ja. Irgendjemand war doch ziemlich radikal gegenüber äh, äh, Drogen, Drogenhändlern und so weiter. Er, hat, er wollte das ziemlich durch, durchgreifen. Er uh, hat zu ziemlich hat, durchgegriffen. hart war der zweite Präsident. Ja. Der ja. ist schon wieder länger her. Der ist schon verstorben. Ja. Ach der ist schon verstorben? Ja der zweite Präsident. Svatu der hanya bisa hidup besarnya dalam dan tempat, tempat ibadah, tempat, -tempat, suci, termasuk tempat semua ibadah. Oh ja, yeah. yeah. heiliger yeah. heiliger Baum, ja yeah, Nagasari es kann nicht außerhalb der heiligen Platz dann wachsen. ja. Yeah. Lalu also, kenapa dia bisa hidup di hanya di dalam saja? Karena dulu Hanumantu bahasa meluasan di Rahwana, lewat Nagasari keluar. Ah, oke, okay. laut yeah. lau, Laut Ramayana, Geschichte der Hanoman zum Beispiel, der dann damals die Hanuman, der ja. Königsfrau entführt hat, ja, der der, ja in und dann in genau und er hat also durch mit so, durch solch einen Baum irgendwie mal sich geflüchtet, ja mhm. irgendwie so geklettert und weggesprungen irgendwie ja deswegen äh, wächst es nur in dem heiligen Platz, ja also, also was sind das für Früchte die hier drin sind ist? eigen ja, ja. Ist das eigen in die, Nagasari? Ja? Ich weiß nicht, wie der de, de heißt. Tau namanya dalam bahasa latin? Nagasari. Na, dalam bahasa... Wenn hier nama Nagasari, nama Kue, gitu, oh, yeah. oh, ini Nogosari, gitu. Nogosari. Nogosari, aber ich weiß nicht, wie der lateinische Name von... Nogosari, ja. Yeah tadi ke, ketika dia hanom, hanoman tersingkir jadi muncul rahwana rahwana ingin meracik jadi cinta dewi Sinta, tapi dengan cara mengintip di pohon naga ini ah, sehingga dikutuk penyakit gatal gitu sehingga uh, rahwana ketika dia minta bantuan dengan de, dewi shinta dia akan membetulkan biji naga itu dijadikan obat pada rahwana sampai mereka sembuh dan rahwana berjanji untuk enggak lagi uh, terus yang yang sakit gatal itu siapa rahwana rahwana tadi diobati oleh uh, si dewi shinta tapi dia berjanji seno, uh, die ich sama der Mannschaft, die sind in der Mannschaft, die sind in der Diobati Kamu tidak akan saya lagi, bilang, gitu, si, ja, das war laut, laut ja. Geschichte von Ramayana, ja, also ja. der König, der Rachwana, der bösen König hatte irgendwie mal so Hautkrankheit, er juckt die ganze Zeit, ja. Und der, der, der Hanuman wollte eigentlich, äh, wollte die Sinta, die Frau, dann, er, er verliebt sich auch schon in die Frau von dem König, ja, er wollte